Ich zeige dir heute, wie du 100% Rabatt bekommst bei Amazon und wie versprochen im ersten Video von der Serie, in dieser Miniserie, ähm, habe ich mir für einen Rabatt von 81% 81% Rabatt ähm, habe ich mir diese Karte bestellt und da prüfen wir jetzt ganz schnell mal die Qualität, Umschlag, sieht sehr gut aus Sauber, soweit wie ich das beurteilen kann, gut verarbeitet, hier die Karte von vorne und wenn man sie dann aufmacht, sieht auch sehr gut aus, kann ich meckern, 81% der Geschenkte wird sich freuen, also wir sehen uns jetzt nochmal auf ja, noch mal. wir sehen uns jetzt gleich auf meinem Laptop und dann zeige ich dir die, meine Auszahlungen die ich bekommen habe. Und noch weitere äh, Rabatte, die ich mir gesichert habe, unter anderem auch 100%. Nach dem Intro geht's weiter. Ja, wie schon gesagt geht es hier um Tiger Deals. Und jetzt möchte ich euch erst einmal zeigen, dass sie auch tatsächlich auszahlen. Dafür melde ich mich einmal hier beim Online Banking an. Aber jetzt ist hier natürlich äh, eine ganze Menge verpixelt, ist ja klar. Ich denke, das brauche ich nicht erklären. Geht ja auch eigentlich bloß darum, dass ich euch einmal kurz zeige, dass den äh, Tiger Deals tatsächlich auszahlt, wenn man denn dieses Cashback-System nimmt anstatt ein Coupon. Das darf sich wahrscheinlich der ähm, Produktgeber selber aussuchen. Den Moment, ich muss jetzt nur die Auszahlung schnell suchen. das Ist schon ein bisschen her, da ist es. 640 ausbezahlt. Alles gut. So, so wie ihr gesehen habt, mit der Auszahlung, das klappt ja wunderbar und jetzt möchte ich euch nochmal zeigen, wie man sich hier so einen 100% Rabatt sichern kann. Dazu geht man hier auf Deals. Da kann man natürlich das Rabatt in Prozent eingeben, ja. Und dann Gibt hier ganz viele Sachen, die sind morgen wieder verfügbar? Ich bin natürlich nicht der Einzige, der hier äh, sich so eine Deal sichert. So, so, so. so. 100% auf so eine Handgelenkbandage zum Beispiel. Ähm, ja, und dann geht es hier auch schon los mit den 95%. Ja. Dann holen wir uns einfach die Premium Handgelenkbandagen für Sportler ja. ähm, dazu klicken wir hier auf Deal sichern und dann auf jetzt Cashback Deal sichern Glückwunsch So du sparst bitte gib die Bestellnummer ein und lade ein Foto der Bestellung hoch So einmal geht das so und einmal geht es über einen Coupon hier steht übrigens oben drüber Cashback und hier Coupon, also zum Beispiel diverse Handyhöhlen, ja, könnte man jetzt als Coupon nehmen, nehmen wir einfach die hier nehmen wir, die hier sichern wieder, ganz normal und jetzt haben wir hier den Coupon, Code kopieren und weiter zu Amazon. genau das ist das produkt und dann klicken wir hier auf in den einkaufswagen und zur kasse gehen und dann gibt man hier den coupon ein auf einlösen und hier die zauberei ja, 100% 0,0 jetzt kaufen So. und am 30. März bekomme ich meine meine Handyschutzhülle für 0 Euro. Ähm, nur mal um zu zeigen, was ich mir noch alles geholt habe. Ja. Also ganz stark rabattiert. Hier sogar wieder 0 Euro. Die Kollegen haben, die Kollegen haben sich gefreut, ja. Okay. Ja, wie ihr gesehen habt, ist es äh, also ganz easy hier äh, 100% Rabatt rauszuholen, also man kann hier ganz drastisch sparen, Tiger Deals äh, ist wunderbar, kann man echt nicht meckern, gibt zwar verrückte Produkte da, äh, Rotikartikel und irgendwelche Tabletten, aber es gibt auch ständig ähm, hochwertige Produkte, die auch für jeden, also hier findet jeder was mit der Zeit, ich kann gar nicht meckern, vor allem das mit dem Rabattcode, das geht super schnell, habt ihr gerade gesehen. Eine andere Möglichkeit ist noch, dass du erstmal das Geld ähm, erstmal ganz normal bezahlst und das Geld dann später zurückbekommst. Habt ihr ja gesehen, in der Auszahlung funktioniert einwandfrei. Also 5 von 5 Sterne für Tiger Deals, der Link ist hier unter äh, dem Video anmelden. Sparen. Bis zum nächsten Video, Leute. Und vergesst nicht zu abonnieren. Bis demnächst.